Zusammen, das ist live German und ich bin die Tomaszewska. Ich starte eine neue Rubrik Deutsch für Musiker und heute lernen wir einige Musikinstrumente und zwar Saiteninstrumente. Also, los geht's! Deutsch für Musiker Musikinstrumente Teil 1: Saiteninstrumente. Man unterscheidet folgende Musikinstrumente. Seiteninstrumente, Blasinstrumente, Schlaginstrumente, Tasteninstrumente. Seiteninstrumente sind in Streichinstrumente und Zupfinstrumente unterteilt. Streichinstrumente. Die Geige, die Violine die Brache, die Viola, das Violoncello, der Kontrabass, die Banhu, die Gadulka, die Drehleier, Radleier, die Isratsh die Hadanger Fidel, die Sarangi, die Sarinda, die Gusle, Zupfinstrumente, die Gitarre, die Gitarlele, die Ukulele, das Pancho, die Mandoline, die Balalaika, die Zister, die Biva, die Busuki, die Hafe, die Gusli, die Laute, die Lura.